Merhaba! Und auf Deutsch gesagt, hallo! Heute lernen wir gemeinsam fünf Redewendungen auf Türkisch. Vergiss bitte nicht, uns zu folgen und zu liken. Fangen wir an. Fangen wir mal an. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah shikur bedeutet Gott sei Dank. Allah şükür. Gott sei Dank. Kommen wir zu unserer zweiten Redewendung. Allah yardum etzen. Allah yardum etzen. Bedeutet Gott helfe dir. Allah yardum Kommen wir zu unserer dritten Redewendung. Allah Büg. Allah Büg. Bedeutet, Gott ist mächtig oder großartig, ja? wenn wir das Wort zu Wort übersetzen. Aber es bedeutet eigentlich, dass Gott so mächtig ist, dass er in unseren schweren Situationen uns behilflich sein wird. Ja? Wenn ich zum Beispiel eine schwere Situation habe und ähm, eine türkische Frau oder Mann kommt zu mir und sagt, Allah büg. Ja? Also das bedeutet dann, sei nicht so traurig, der Gott wird mit dir zusammen sein. Der wird dir schon helfen, ja. Der ist so mächtig und großartig, dass er dir helfen wird. Allah büg. Eyvallah Ey Bedeutet Danke. Ja? bedeutet Danke. Aber traditionell, ja? Also normalerweise bedeutet Danke, Teşekkür ederim. Aber Eyvallah ist so eher traditioneller in der türkischen Sprache, ja? Eyvallah. Eyvallah. Kommen wir zu unserer letzten Redewendung. kal, oder kalın. Das bedeutet auf Wiedersehen, aber wieder, die Tra wieder traditionell, ja. Hoschakal. Das bedeutet auch so ein bisschen, pass auf dich auf, ja, in der Zeit, in indem wir uns nicht sehen, ja. Hoschakal, ja. Pass auf dich auf in der Zeit, in dem wir uns nicht sehen, ja. Also bedeutet auf Wiedersehen. Hoschakal. Also. Hoschakal ist, wenn wir jemandem duzen oder wenn wir nur eine Person haben gegenüber uns. Ja? Aber wenn wir jemandem siezen müssen oder wenn da mehrere Personen sind, ja? dann müssen wir Hoschakalem sagen. Ja? Also Hoschakal ist, wenn wir jemandem duzen oder wenn wir nur eine Person gegenüber uns haben. Und Hoschakalem. Ist, wenn wir jemandem siezen müssen oder wenn wir ähm, mehrere Personen gegenüber uns haben. Ja? Hustekern oder Hustekern. So, das waren die neuen fünf Redewendungen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du zugehört hast und bis nächstes Mal. Mach's gut!